So, also herzlich willkommen in den Testoleros. Wir haben Rico noch das letzte Bier aus, Alkoholfreie Bier austrinkt. Ähm, fangen wir schon mal an mit dem letzten äh, von dreien quasi, dem Proteinbier. Diesmal nicht als Radler, sondern nur das reine Proteinbier, genau, in Hamburg gebraut. Das wollen wir jetzt mal probieren. Und damit ist dann die Serie auch erstmal beendet. <lacht> schon mal hingeschüttelt. geschüttelt? Ja. Einmal frei. Pass auf, könnt ihr schäumen. Ja. Ja, das ist schon doof. Gut. Also, jetzt schäumt schon mal ganz gut. Besser geschüttelt, als gerührt, wa? Ich denke, es prickelt bestimmt doch wieder im Bauchnahm. Ja, mit Sicherheit. Halt mal fest, Kohlsäure ist drin. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Kann ja keiner dafür, dass ich kein okay, Bier machen kann. ja, ah, keiner kann auch dafür, dass du hier <lacht> Weiß ich nicht, was machst hier mit dem Bier. Nee, hey, das hat eine halbe Stunde her. Ansonsten stand es hier nur rum. Halt. Mit Schaumkohle? Ja, genau, mit Zum wohl. Joa, ich find's gut. Joa. Bin ich jetzt mal überrascht. Schmeckt ein bisschen malzig. Vielleicht hm? mal die Note genau. Ach und übrigens, ne, ist das bei allen so? Vegan ja. äh, veganfreundlich, ja. Also ist auch nicht zu dem den Veganern ja, das Bier. Also ja. kein Problem, könnt ihr trinken. Bier ist zu gut. also das ist sogar von den ganzen alkoholfreien Bieren, die ich getrunken habe und das waren schon einige verschiedener Sorten. Das ist das da? Ohne Witz, überlege echt, ob das, das auf Platz 1 kommt. Ja. Weil das schmeckt nach Bier, ja, da sind so ein paar Proteine drin, ja. Wenn jetzt in der Frage, ob da wirklich kein Alkohol drin ist, also Alkoholgehalt kleiner als 0,5%. Ich glaube, hier kannst so du schwanger sein. Wie hast du da nirgendwo ja, ja drauf? Doch. Das Schwangere dürfen nicht trinken, oder was? Wenn ich mit 20 Dinger davon drin gekloppt habe, darf ich ein Auto fahren. <lacht> Ja natürlich, das macht natürlich die Menge. Ne? Das ist klar. Ich kenne ja davon aus, dass man da sich 20 Dinger nachtel Ja, also 4 von 5 Sterne oder was? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Würde ich sagen, ja. Für Joyboy, boy Proteinbier, alkoholfrei Ja, definitiv 4 von 5. Meine Jungs von Joy-Boy anschreiben, wir sollen einen Rabattcode geben. Für unsere Zuschauer natürlich einen Rabattcode. Genau. 4 von 5.